ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 24 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Teambildung. Das ist schon wieder eine Podcast-Premiere und äh, das Gedicht wird in der Kategorie Zeitkritisches, politisches erscheinen. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich habe mir diese Woche äh, mal etwas Urlaub genommen. Aber nicht, um eine Reise oder dergleichen zu unternehmen, sondern um ein paar Sachen erledigt zu bekommen und ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Dazu gehört natürlich auch, für euch diesen Podcast hier aufzunehmen.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 Teambildung, Gezeter und Geschrei um Nichtigkeiten, Geplänkel um unwichtige Kleinigkeiten. Das eigentliche Thema ist längst aus dem Blick verloren. Jedes neue Konzept ist vollkommen unausgegoren. Jeder Zusammenhalt wird rigoros gesprengt, weil ein gutes Arbeitsklima schließlich doch nur einengt. Niemand hat gesagt, dass Arbeit Spaß machen muss und mit dem letzten bisschen Hoffnung ist dann ganz schnell Schluss. Man kann ein funktionierendes Team ganz schnell auseinandertreiben, nicht dass am Ende noch Kompetenzen erhalten bleiben, wohlgesonnene Vorgesetzte klangheimlich übergehen, damit auch diese dann die Machtverhältnisse verstehen. Entscheidungen von ganz oben sind nicht zu diskutieren, denn schließlich könnten sie dann ihren Schein von Sinn verlieren. Kompetenz ist anscheinend. Heute kein Führungskriterium mehr. Dafür hilft Intrigen Schmieden bei der Karriere sehr. muss leider heute in meiner Wortwahl sehr vorsichtig sein, denn davon könnte gegebenenfalls mein Job abhängen. Also werde ich mich so vage wie nur möglich ausdrücken, ohne dabei das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren. Falls ich mich in so einer Situation befinden würde, wie in Teambildung beschrieben, würde ich mich nicht nur sehr hilflos, sondern auch echt verarscht und ausgenutzt fühlen. Mein Gerechtigkeitssinn wäre tief in seinen Grundfesten erschüttert und ich dächte sicherlich über einen Stellenwechsel nach. Gerade für das gewachsene und vor allem zusammengewachsene Team täte es mir unendlich leid, da es sich noch mehr ausgenutzt hintergangen und verheizt vorkommen müsste, als ich das täte. Besonders, wenn da auch keinerlei Unterstützung von Organen wie einem Personalrat oder Ähnlichem erfolgen würde. Das wäre natürlich eine unhaltbare Situation, die auch nicht im Interesse der jeweiligen Führung liegen dürfte. Aber zum Glück kann ja so etwas gar nicht passieren, da wir alle von der transparenten Führung einer erfahrenen und kompetenten Behördenleitung profitieren, die sowas wie Klüngel in ihrer Behörde niemals dulden könnte und wollte. Ja, das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, natürlich ist das Ganze eine realfiktive Geschichte. Und äh, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mit so einer Situation umgehen würdet. Ja...